Sind Sie Hi. öfter hier, wenn ich fragen darf? Hi. Der Strand hier ist ein geheimer Rückzugsort für mich. Ich meine vor meinem Mann. Übrigens, ich heiße Marilyn. Connor. Oh, hey Mann, danke, dass du gekommen bist. Entschuldigung, ich konnte heute nicht eher Schluss machen. Nein, im Ernst, lass es mich wissen. Damit du ja nicht vergisst, warum wir beide uns hier regelmäßig treffen. Die schwierigste Zeit in Freiheit ist das erste halbe Jahr. Können Sie mir helfen? Suchen Sie etwas Spezielles? Ja, etwas über Mord. Ist das Ihr Ernst? Irgendeins, wo der Ehemann ums Leben kommt, wenn es Ah, ja. Selbstverständlich. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh mein Gott, das hoffe ich auch. Seit ich dir begegnet bin, denke ich bloß noch an dich. Es sollte niemals enden. Niemals. Er kommt nur noch ziemlich selten hierher. Ich hasse diesen Kerl. Vielleicht verlässt er mich ja. Vielleicht stirbt er. Wenn wir es wirklich tun, dann wäre es für immer. Ich sehe das auch so. Du hast doch ein Alibi für gestern Abend, nicht wahr? Wir sollten uns eine Zeit lang nicht treffen, bis die Ermittlung zu Ende sind. Verbrechen zahlt sich eben nicht aus. Das weißt du aber nicht wahr, Bates? Ist da was, dass du mir sagen willst? Und dann werden wir zusammen sein, ja? Du versprichst du?